Und damit ein ganz herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Green Hell mit dem Nico. Hallo. Oh nein, bitte nicht. So, ähm, ich gehe wie immer typisch am Anfang erstmal schlafen. Nee, denn wir, ich brauche Energie. Also es ist wirklich wichtig, dass wir jetzt auch vielleicht auch nur mal kurz äh, Fleisch braten. Ohne Feuer. Wir haben nur wir haben, ja. wir, wir haben nur 80 Kilo Menschenfleisch hier. Oh. Ja, da müssen wir uns aber zumindest mal so ausrüsten, dass wir jetzt auch, sag ich mal, äh, von den Mehrwerten her recht gut stehen. Wir können ja noch ein paar Nüsse und so und unterwegs sind einfach Pflanzen Sammeln. Das können wir natürlich auch. Ich meine. Auf jeden Fall den, den Dorf voll machen. Ja, ich habe gar kein Bidon. <lacht> ich habe aber zwei Kokosnüsse. Wie ging das nochmal? Kokosnüsse erstmal austrinken und dann mit einem Seil verbinden, oder was? Ja. Ich hatte mal zwei Kokosnüsse, was der Kiste. Hier in der Kiste, in der Kiste wo ich drin bin. Ganz rechts. Genau. Muss ich jetzt trinken Ja, oh, passt. So. Trinken. Dann herstellen. Zack. Und ich habe kein Seil. Ein Seil oder? Ja. So Knochennadel. Hast du Knochennadeln dabei? Nein. Okay. Aber ich habe zehn Knochen. Okay, das ist äh, auch viel. Gut. <lacht> in der axt auf dem boden äh, Vermutlich für eine zu viel okay. gut so wir haben uns jetzt entschlossen wir gehen heute zu 40 grad west 24 grad süd da ist nämlich ein spezieller ort da ist nämlich ein spezieller ort den wir mal besuchen möchten nico rüstet sich jetzt noch aus so. jetzt von den sachen die ich jetzt nicht brauche ja, ja. So, so, das mit heißt, mit. südlich muss weniger werden und westlich muss auch weniger werden okay dann folge mir Hi Chef. bin gespannt, was wir auf der Route alles so treffen. Nix. Da ist eine Nuss runtergefallen, ich hab's genau gesehen. Da noch eine. Da ist eine Kokosnuss! Eine Kokosnuss. <lacht> wir erstmal zu zweit drauf, Moment. Ah, hier liegt noch Menschenfleisch rum. Oh, was wir jetzt gemacht? Gegessen? Ja, das ist absolut richtig. Jetzt lass mich mal kurz auf die Uhr gucken. Oh ja, wir sind jetzt schon bei 44 Grad. Und wir gehen jetzt natürlich zu Nacht. Ja, natürlich. Alter, ich dachte gerade. <lacht> Oh nein, warum wird's nacht? Zwei Grad sind wir schon gelaufen. Wow, und wie viele müssen wir noch? Vier. Warte mal, wir laufen nach Norden, das ist falsch. <lacht> wir müssen wow. äh, hier lang. Wir müssen hier durchs Wasser. Jetzt sagt mir nicht, dass es da oben auf dem Berg ist. Ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt? Hm? Ähm, da ist ein Bienennest, du Held. Ah. Ja, ja hier. Oh. Was hast denn oh. du jetzt? Hast du einen Ausschlag? Hä? Ach, da. Hast du einen Ausschlag? Hm, aktuell nichts. Aktuell e nichts. Echt nicht? Dank meiner dank meiner Rüstung an den Armen. Okay, dann geh mal da weg, dann renne ich da durch. Alter. Alla! Alla. Oh. Fuck off, me. Hat das Ding abgeschossen? Ja! D der Typ bewegt sich so behindert, jetzt habe ich eine schufwunde am Bein. Alter, Nein. ist der behindert, der Fuzzi. Aber hä? Das, Bienen das Bienen ist bei mir runtergefallen. Ach, es waren zwei Bienennester. Wie dumm ist denn der Spaß hier? Hallo? Ich möchte bitte.. Ich möchte. Oh. Äh.. Hey, wir müssen hier hoch! Ja Moment mal das oh. Spiel. jetzt. Ich möchte das Ding hier aufheben. Kann ich nicht? Was willst du okay. aufheben? Okay. Wir müssen hier hoch, Nico. Ja. Kommen aber nicht so nicht weit. Ach, da hoch. Ja, jetzt habe ich meinen ...Bär verworfen. Egal. Warte mal, lass mir hier außen rumgehen, wenn das geht. Ich hab echt Angst, dass hier irgendwo eine Schlange hoch und macht. Ja, stimmt. Die haben wir aber auch schon lange nicht mehr gehabt. Ja, Gott sei Dank. So, was sagt die Uhr? Jawohl, wir nähern uns. Ich komm jetzt hier auf dem Weg ein monalia blatt finden, damit ich mich verbinden kann. Das wäre doch jetzt obere Sahne. Ja, können wir nicht brauchen. Ah, hier sind leuchtete. Das ist eine Kokosnuss wieder. Warte mal, wir müssen Richtung Osten. Ja, du läufst richtig. Oh. Als ob. Wie sollen wir da hochkommen, das bitte? Außen rum? Ja, wohin? Hier. Alter. Jetzt? Ah, jetzt diese komischen Jannen noch. Hä? Wie können, wie kommen wir denn da hoch? Oh, ich habe Ekel. Oh shit. Hm. Außenrum ist viel. In andere Richtung? Also links rum. Hier rüber. Ja, mal gucken, Hier jetzt. rüber. Ah, Ja, äh... Wolf dahin. <lacht> ich hab absolut keine Ahnung. Geht's hier in die Höhle oh. rein? Oh, hier können wir hoch, hier können wir oh. hoch, Nico. Komm mal zu mir. Hier. Siehst du den Baumstamm? Hier <lacht> können wir hoch. Ah, da schon wieder. Nein. Was, Was, oh. Was ist da? Ein Skorpion. Jetzt hast du Gift. Ja. Ja, du wirst sterben. Ja. Toll. Äh, Was machst denn du eigentlich? Warum, warum ziehst du solche Tiere eigentlich immer an? Keine Ahnung, weil ich, hier, weil ich in Höhlen reingehe. I need to rest. Ich würde sagen, ich äh, laufe mal so schnell wie ich kann. Ich, oder... Nach Hause? Ja, oder irgendwo hin, wo ich auf jeden Fall zurückfinden. Äh. Unser Lager ist bei 46, 26. Oder ja, du, du kannst mir dann... Wenn ich, wenn ich dann... Ster LOL. LOL. Weißt du, wo wir sind? <lacht> LOL. <lacht> okay, das... Äh, <lacht> das macht äh, die ganze Tour ein ganzes Stück unspektakulärer, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja das gepfälle! <lacht> <lacht> Lol, guck mal, was ist denn hier gewachsen? Ja. Holy shit! Also, was soll denn hier gewachsen sein? Hilft bei mir nix. Hä? <lacht> das ist ein riesen. das ist eine riesige Palme! Ne? Bei mir nicht. Wie nee? Bei mir ist da nix! <lacht> Ja, dann, wenn wir schon hier sind, dann lege ich mich mal ganz kurz schlafen. Ja, mach das mal! Aber ja, dann wirst du sterben, ja? Ich guck nach meiner Gesundheit, die ist aktuell noch okay. Ich hab. Ich glaube, ich habe das. Ich hab das Gift abgebaut von selbst. Oh, das ist gut. Ich habe noch ein bisschen Fieber, ich hab noch ein bisschen Fieber. Es geht ja jetzt aber schnell runter mit, äh, mit dem Schlaf. Und ich bin das Fieber jetzt auch los. Okay. Das heißt eigentlich alles in Ordnung. <lacht> oh Mann ey, das macht er jetzt diese Tour irgendwie unspektakulär. Warum? Ja, wenn wir hier ankommen. Ist doch saugeil. Oh Mann. Aber wir müssen da irgendwie die, die, die Berge hoch. Ja, weißt du vielleicht wie? Wie? Ja. Hier. Hier haben wir so eine Stelle gehabt für. Ah, den, den mit dem Wurfhaken. Ja, aber mhm. den finden. Den Jetzt Wurfhaken. Nur wissen, den Wurfhaken finden wir irgendwo. Den finden wir oder den machen wir? Nee, den finden wir. Äh, den finden wir. Ja, den finden wir nämlich. Das sag ich dir gleich. Hallo? Hi. Äh, den Wurfhagen finden wir in der Goldmine. Und die ist. Wo? Die ist bei 40 West 15 Süd. Ja. Ähm, du führst? Oder oh, es ist weit weg? Äh. Nee, es geht eigentlich. Warte na, mal. 40 West, das wäre in die Richtung. Na toll! <lacht> Aber auch in Süden, also auch in die Richtung. Also hauptsächlich in die Richtung hier. Nicht ja, sprinten. Da, da geht's so ein bisschen hier am Berg entlang. Ja, du hast nicht mehr viel Leben, Nico, wa? Geht eigentlich, halb. Etwas weniger als halb. Du musst mal ein paar Pilze sammeln. Tatsächlich. Maden. Für? Wo bist du? Okay. Hier. Hier. Guck mal, hier kann, man wieder unter, hier kann man wieder unter dem Stein durchgucken. Wo? Hier. Also das hat so eine oh, ja. starke Kante. <lacht> oh, ja. Die, also lass ich doch mal hier... Vermutlich. So lass nicht. doch hier einfach mal entlang gehen. Wir laufen jetzt zwar voll in den Westen. Aber äh, ich ah. glaube... Nein, das wird nicht. Ist es nicht. Der sicherste Weg aktuell. Nee, komm mal zurück. Wir gehen unten am Fluss entlang. Ja. <lacht> Finden wir einfach wieder unser Heim. Ist ja unglaublich. <lacht> Und ich dachte, wir würden jetzt wirklich das, auf... Ich hab das aber überhaupt nicht erkannt, als ich da den, den Ding nee. hochgelaufen bin. Nee, ich auch nicht. Wirklich nur erst in dem Moment, wo ich oben die, oben die Hütte gesehen habe. So, oh. Ups. <lacht> So, jetzt lassen wir hier im Wasser. Und da vorne nimmst du mal die Pilze und die isst du gleich. Die hier auch. Die geben nämlich Energie. Ich habe Fieber. Wo? Oh, welche Pilze? Irgendwelche Pilze. Pilze geben Energie. Ach so. Ich glaube, diese... Aber die sind... Hä, hey, was? Hier, hier lagen zwei Pilze. Ich sie auf, sie sind verdorben. Hast du da zwei Pilze Die sind von mir. Ah. Die hier meine ich. Wo? Hier sind keine Pilze bei mir. Hä? Fuck. Aua. Jetzt habe ich Aufhieber. Weil wir hier im Wasser laufen, oder was? Vermutlich, weil sich die... Wunde infiziert hat. Oh, Scheiße. Ja, komm mal mit. On my way. Hier hoch. Gehen wir mal hier hoch. Oh, Alter, hast du mich gerade. Du hast Ekel. Du hast Ekel. Oh, auch. Oh. An dein Bein. Ja, Sekunde, ja. jetzt Ernsthaft? Geht's hier nicht. Alter, bist du ein bisschen dumm? So, jetzt. Du... So, Egel. Am Bein, ich glaube am rechten. Äh, Ach so, halt! So <lacht> oh, falsche Richtung? Äh, nee. Ja, sondern. Ja, falsche Richtung. Wir müssen ja Süden weniger werden, das heißt wir müssen in den Norden laufen. Halt, wo laufst du hin? Okay. Nico, eine Sache, wir gehen jetzt wieder zurück zu unserem Lager. Ja. Dort rüsten wir uns aus und dann in der nächsten Folge machen wir dann suchen wir die Goldmine ja, okay. oder wir schmeißen aus dem Inventar, sterben einmal eine Runde und dann nee. wegen, der, nee. äh, wegen der infizierten Wunde unten. Ja, das macht nicht. Wir laufen jetzt einfach mal kurz zurück zum Lager. So. Oh, was? Sollte vielleicht mal trinken. Jo, ja, hat's mir gerade auch gesagt. Alter, verpiss dich! Ui. Ja bitte. Macht, dass wir schnell zum Lager kommen. Oh, oh, ich sehe es schon. Hier geht's gar nicht gut, wa? Nee. Halt, wo laufst du, denn du hin? Ach, Moment, sind wir jetzt da, wo ich denke, dass wir sind? Mit dem Wasser? Ja, hier jetzt kurz vor dem Lager. Ja. Ja. Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Sofort zu spät ist. Ja. Deine, Deine Rüstung, Rüstung, Rüstung äh oh. Scheiße. Oh. ja das waren äh, blätter und seide ja gut ja getötet durch infektion aber aber du wirst dann auch noch gleich sterben nee, mir geht's noch relativ gut Hä? ach lol ich habe mich ja hingelegt zum schlafen war? ja, ja. Ja, dann laufe ich mal eben. Ja. Soll ich hier warten, wo du gestorben bist? Ja, weil ich weiß auch, auch wenn es zwei Meter vom Lager weg waren, ich weiß jetzt schon, dass es Sinn kriegt, es nie mal wieder zu finden. Und deshalb, ja. Die Folge wolltest du doch eh beenden, dann äh, kannst du dich ja wegsteigen. Hm. Aber beeil dich, ich sterbe auch gleich. Ah, ich dachte, dir geht's so gut. Ah, hier, du siehst mich, wa? Ja. Hier. Dann renne ich zum Lager. Mach du. Ja, wow. Ich seh's Lager. <lacht> ja, ja, es war zwei Meter daneben. Ah oh, nee! Du schaffst es nicht bitte. Es dahin sind vier gehört. Einwohner hier bei uns im Lager. LOL. Ja Moment, ich komme gleich. Ich hab besser als aufgehoben. Ja, ich den okay, den. ich bin den. tot, scheiße. Der hat mich erwischt. Vier Stück dachtest du. Ich glaube, ich habe vier gesehen, ja. Alter, der hat mich gleich wieder gebracht. So, mal ganz kurz aus. Ich hab doch... Nee, ich hab nur Axt. Aua! Okay, das ist jetzt schlecht. Warum Nein, Alter, nicht das... Nicht den Baum, Alter! Bist du dumm! Okay, das war ein schöner Stich in den Magen. Komm schon! Komm schon! Ach, Mann! Was ist Bist das jetzt für ein mongo Wieso kommen diese Spastis da eigentlich immer in unser Lager? Das ist unser Lager. <lacht> das Belastende jetzt nur ist, ich habe das Ganze wieder aufgehoben und bin jetzt gestorben. Ich hab Angst, dass die ganzen Obsidian-Dinger und was wir alles bekommen haben, vorhin wieder weg sind jetzt. Ja, sind wahrscheinlich auch. Weil ist ich schon Herr, 50 Mal gestorben jetzt. bin. Achso, du bist genau, wieder im alten Lager ist... gespawnt, wa? <lacht> ja, ich muss wieder zurück. <lacht> Komm jetzt. Ist der der ist so. Ja, der ist jetzt Was endlich stimmt? tot. Der ist endlich tot. Machst du sonst nichts? Okay, pass auf: Fackel ist geblieben. Die okay. Steinklinge ist geblieben. Ja, wow. Ich hab so. nee, das Obsidianmesser habe ich noch. Oh. Und ja, ich äh, habe äh, sogar meine Rüstung. Eins. Ich habe sogar meine Rüstung noch. Wir hatten beide eins. Ach so. Ja gut, wir haben jetzt hier Noll. drei Tode. Wenn, die werden uns bestimmt wieder der eingeben. Steht, der steht bei mir noch hier. Ja. Ich habe wieder so einen guten Speer von denen, du Spasti. Ja. Das ist meins! Wo bin ich denn in den Sturm? Da weiter hinten bei dem anderen. Hier? <lacht> hier liegt nichts. Hier liegt ein Stock. Ach, hier. Ich habe tatsächlich mein äh, Obsidian-Knochen-Ding zurück. Ja, ich habe sogar ein Rüstungsteil noch. Ja, ja, ja, ein, Rüstungs ein Rüstungsteil habe ich. Aber noch. der Bogen ist auf jeden Fall weg. Scheiße, den habe ich sogar noch gesehen. Ach so, du bist ja noch mal gestorben. Ich hält ja ich habe ja alles rausgelegt, da ist ja alles geblieben ja. aber dann danach... naja Na das, das ende jetzt äh... ich nehme die noch schnell aus die knochen <lacht> ja und federn und menschenfleisch ja Das Ende hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gebraucht. Mhm. Aber, naja, ich hab wieder aber, das, das aber ich das habe gerade so einen Spitzensperr okay. von denen. Aber naja, äh, das Ende haben wir jetzt gehabt. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss. Bis dann. Tschüss.